Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Okay, jetzt hast du aber deinen Rücken gekräftigt und deine Schmerzen sind nicht verschwunden. Du bist also gegen eine Wand gelaufen und dann hast du dir gedacht, okay, vielleicht muss ich es einfach noch mit mehr wollen. Vielleicht muss ich es noch heftiger wollen. Das heißt, du bist nochmal gegen die Wand gelaufen. Vielleicht hast du aber auch gedacht, du bist bei Harry Potter, beim Gleis Viertel und musst einfach nur einen Zauberspruch reinlegen und ein bisschen Hoffnung und schon gelangst du durch die Wand in die wundervolle Welt der Schmerzfreiheit. Aber wir sind nicht bei Harry Potter, sondern wir sind in der normalen Welt. Und in der normalen Welt ist Kraft eben nur eine Komponente von vielen. Ich zeige dir heute noch fünf weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen werden bei der Schmerzfreiheit. Deswegen guck bis zum Ende und dann kriegst du die alle mit und dann gelangst auch du in die wundervolle Welt der Schmerzfreiheit. Ich habe ein ganz gutes Bild, wie Kraft- und Krafttraining im Kontext Schmerzbefragung zu verstehen ist. Wenn du eine Pflanze zum Wachsen bringen willst, dann musst du sie gießen. Logisch. Krafttraining ist im Prinzip wie das Gießwasser in diesem Beispiel. Wenn du sie gießt und sie wächst nicht, und du denkst, ja, ich muss einfach noch mehr gießen, bis du sie förmlich erdrängst, dann funktioniert das Ganze nicht. Was vielleicht da vergessen ist auch, dass es auch noch ein paar mehr Faktoren gibt. Eine mineralienreiche Erde beispielsweise oder dass die Pflanze genug Sonneneinstrahlung abbekommt. Wenn du dich um alle Faktoren kümmerst, dann kann auch deine Pflanze demnächst erblühen. Das heißt, nochmal, es kommt nicht nur auf die Kraft an. Ja, Kraft ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der alleinige. Was sind denn die weiteren fünf? die ich dir versprochen habe, die wir besprechen werden. Also zum einen tatsächlich, du brauchst eine gewisse Grundkraft, also Kraft ist notwendig. Aber nicht die reine Kraft, sondern auch die Tiefenkraft, die Tiefenstabilität. Dazu habe ich letztens Videos gemacht, schau da mal oben rein. Außerdem Kraft ist nicht alles, sondern wir brauchen auch eine gewisse Beweglichkeit. Da sind wir Männer zum Beispiel eher im Nachteil. Frauen tendenziell brauchen ein bisschen mehr Stabilität und Kräftigung, aber letztlich brauchen wir beides. Aber es gibt noch weitere Faktoren. Ganz, ganz wichtig, du brauchst ein muskuläres Gleichgewicht. Wenn du beispielsweise nur deinen Rücken trainierst, aber vergisst, dass du auch Bauchmuskeln hast, dann sorgst du für ein Ungleichgewicht, sprich eine Disbalance. Das ist nie gut fürs Gelenk, wir brauchen immer eine Balance. Und dazu habe ich auch Videos gemacht, schau da auch mal rein, weil das ist entscheidend. Und der nächste Punkt ist, wir bestehen ja nicht nur aus einem Körper, wir haben ja auch einen Geist. Körper und Geist spielen sowieso immer zusammen und... Vielleicht hängt es ja doch da, dass du eine körperliche Ausgeglichenheit noch brauchst, die für dich wichtig ist. Und der sechste Punkt, Ernährung. Natürlich, das, was ich in mich reingebe, ist ja ganz entscheidend. Das ist nochmal ein ganz eigener Faktor. Wenn du bei irgendeinem dieser Punkte Unterstützung brauchst, vielleicht sogar bei dem fünften Punkt, den ich genannt hatte, der körperlichen Ausgeglichenheit, dann sprich mich doch gerne an, vielleicht können wir zusammen daran arbeiten, weil das sind alles Faktoren, die damit reinspielen können, dass du wieder schmerzfrei werden kannst. Und wenn du das geschafft hast, das wäre ja ein Hammer. Also, kümmere dich um eine Ausgeglichenheit insgesamt, beachte alle Faktoren und dann bist du auf einem guten Weg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal.